Also wir gehen jetzt erstmal ins Internet mit einem Browser wie zum Beispiel Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox. Ich bitte Sie jetzt nicht gleichzeitig die Installation durchzuführen, einfach aus dem Hintergrund, dass ähm, wenn Jamulus läuft, man nicht gleichzeitig in einem anderen Programm wie Zoom sein kann, weil dann der Ton direkt nur für Jamulus benutzt wird. Vor allem wenn man kein Interface hat. Was machen wir? Wir gehen erstmal hier jetzt auf die Webseite von Jamulus, das ist J-A-M ulus.io und dann nehmen wir die deutsche version de jetzt gehen wir hier auf jetzt starten und können dann eigentlich schon sehen ähm, was man eigentlich hier alles ähm, wissen können könnte oder sollte ähm, kann man sich gerne durchlesen das ist letztendlich nichts anderes was ich gesagt habe und dann klickt man hier auf installation auf windows dann wissen wir ja hier, wir brauchen einen ASIO Treiber. Die meisten Leute, wie gesagt, werden sowas nicht haben. Sie haben eine integrierte Soundkarte, wenn sie kein Interface haben und dann müssen sie hier ASIO for all herunterladen. Ich würde empfehlen, die Version 2.15 Beta 1 herunterzuladen. Dann wird hier entsprechend angezeigt, möchten sie mit irgendwie und so weiter. Da gehen wir jetzt hier auf Öffnen. Dann dauert es ein bisschen und jetzt wird gleich so eine Meldung kommen, die lese ich kurz vor. Möchten Sie zulassen, dass durch diese App von einem unbekannten Herausgeber Änderungen an Ihrem Gerät vorgenommen werden? Das ist genau das Gleiche wie bei jeder Installation. Da muss man einfach jetzt das Passwort eingeben und damit Ja bestätigen. Sie werden das jetzt momentan nicht in der Aufnahme bzw. in dem Zoom-Meeting sehen. Ähm, deswegen müssen Sie mir einfach vertrauen. Entschuldigung, dass diese Meldung gekommen ist. Jetzt öffnet sich gleich die Installationsroutine von ASIO for All. Da gehen wir hier jetzt auf Next. Dann akzeptieren wir die Lizenzbedingungen, gehen auf Next, Install und dann ist das Ding relativ schnell fertig. Können wir hier auf Finish gehen und dann können wir hier Jamulus herunterladen. Da bekommen wir jetzt gleich ähm, so eine abgewandelte Meldung, wie ich es vorher erklärt habe. Klicken wir hier jetzt auf Downloaded Jamulus. Dann sieht man hier genauso wie bei asio 4 auch dieses Ding und klicken hier auf Öffnen. Wenn Sie das jetzt vielleicht in fünf Wochen machen, dann wird diese Meldung, die jetzt gleich kommt, eben nicht mehr auftreten, ähm, weil Jamulus dann einfach genug häufig heruntergeladen wurde. Jetzt sieht man hier, ähm, wurde blockiert, da Ihr Gerät beschädigen könnte. Ähm, ich habe das Ding schon mit einem Virenscanner überprüft und konnte keine Probleme finden. Wie gesagt, es ist kein Virenscanner, der hier läuft, sondern einfach eine relativ stupide ähm, Überlegung, einfach Software, die nicht häufig heruntergeladen wurde, wird einfach standardmäßig erstmal als ich kenne sie nicht und blockiere sie das mal, deshalb mal eingeschätzt. Wie können wir diese Meldung umgehen? Wir gehen hier auf diese drei Punkte, dann auf Behalten und dann gehen wir hier auf Mehr anzeigen und dann auf Trotzdem beibehalten. Dann ist das Ding eigentlich hier schon fertig. Und dann wird jetzt hier gleich, ich würde hier schon mal den Browser zumachen, diese Meldung hier kommen. Der Computer wurde durch Windows geschützt. Von Microsoft ähm, Defender Smart Screen wurde der Start einer unbekannten App, naja, unbekannt, klar, weil noch nicht viele Leute es heruntergeladen haben, verhindert die Ausführung. dieser App stellt unter Umständen ein Risiko für den PC dar. Wie gesagt, ich hätte das erstmal mit einem Virenscanner überprüft. Ähm, und dann, wenn ich weiß, alles ist okay, dann gehe ich hier auf weitere Informationen und dann auf trotzdem ausführen. Man muss es nicht mit dem Virenscanner überprüfen, weil ich weiß, dass die Software okay ist. Dann dauert es jetzt ein bisschen, bis die Installationsroutine sich öffnet. Und wenn die Installationsroutine dann offen ist, dann würde ich einfach jetzt schon mal anfangen mit, den ganzen, ähm, mit, der, mit dem ganzen Einstecken von vielleicht ähm, dem LAN-Kabel, vielleicht ähm, dem Kopfhörer und so weiter. Ähm, mein Computer ist ein bisschen langsam, deshalb wird es wahrscheinlich jetzt nicht sofort losgehen, ich starte es einfach nochmal, ja genau, dann wird jetzt hier angezeigt, welche Sprache man auswählen will, dann geht man hier auf OK, weil Deutsch ist ja schon mal richtig, ähm, dann klicken wir hier weiter, annehmen, installieren und warten ein bisschen. Jetzt habe ich wie gesagt ähm, schon mal mein LAN-Kabel eingesteckt und meinen Kopfhörer und so weiter, einfach aus dem Hintergrund, dass man dann sofort loslegen kann. Und Sie sehen eigentlich hier schon, dass es eine ganz normale Installation ist. Also es ist nicht viel, was man da anders machen muss, als wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel ähm, irgendwie, ähm, eine neue, einen neuen Browser wie zum Beispiel Chrome herunterlädt. Ähm, da gibt es letztendlich auch wieder so eine Installation, als man lädt sich das Ding runter, klickt dann auf installieren, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, weiter weiter und ist dann da. Das gleiche ist jetzt hier. Ähm, da ist jetzt die Installation von Jamulus abgeschlossen. Dann können wir hier Jamulus ausführen, ähm, anklicken und dann diese Desktop-Verknüpfung erstellen. Dann haben Sie einfach auf Ihrem Desktop ein Symbol, das Sie anklicken können und dann Jamulus öffnen. Gehen wir hier auf Fertigstellen. Ich gucke nochmal, ob mein ähm, Kopfhörer eingesteckt ist und so weiter. Und dann werde ich auf mein Handy umwechseln. Warum habe ich jetzt auf mein Handy umgewechselt? Äh, ja, ähm, ganz Einfach weil Jamilus, wie wir gesagt haben, ähm, komplett den Zugriff auf die Soundkarte benötigt und man deshalb nicht gleichzeitig eben Zoom benutzen kann. Ähm, wir gehen jetzt hier in Jamilus auf die Einstellungen und dann die ASIO-Geräte-Einstellungen und gucken dann mal hier, ob die richtigen Ein- und Ausgabegeräte aktiv sind. Wir Können einfach mal ähm, uns überlegen, was bedeuten diese eigenen dinge hier? Connex Sand, ISST Audio, das wird wahrscheinlich meine integrierte Soundkarte sein. Es ist einfach das Gerät, das bei uns sozusagen ähm, im Computer drin ist. Dann gibt es hier noch irgendwie ein JBL, irgendwas, Dell USB Audio, ähm, das ist ein Klavier, noch mal so ein Ding und mein Interface. Hier, das ist schon mal richtig ausgewählt, diese Connexant ISST Audio ähm, Soundkarte. Bei Ihnen wird das vielleicht von Realtek sein oder ähnliches. Sieht bei jedem ein bisschen anders aus und das muss dann hier aktiviert sein. Dann klicken wir hier unten auf dieses Symbol und dann auf dieses Plus Symbol und gucken schon mal hier diese Ein- und Ausgänge uns an. Was ist da der Hintergrund? Naja, wir haben hier Capture, das hört sich sehr nach einem ähm, Mikrofon an, ich habe hier zwei, warum? Weil eins in meinem Kopfhörer drin ist und eins in ähm, meinem Laptop. Und da muss man halt gucken, was hier das Richtige ist. Headphone, das hört sich natürlich an nach einem Kopfhörer. Ähm, Output, das hört sich nach einem Lautsprecher an und das Stereomix mix ähm, würde ich immer deaktivieren. Ähm, sollte eben man nach, der äh, nach dem Start von Jamulus hier ähm, das geöffnet haben, dann kann es sein, dass diese neu hinzugefügten Geräte noch nicht angezeigt werden. Was macht man dann? Entweder man macht Geminis zu und wieder auf oder man klickt hier auf diesen Knopf, da wird dann alles wieder zurückgesetzt. Kann man auch machen, wenn man irgendwie keinen Ton hört. Dann kann man hier nochmal gucken, ja, das ist alles richtig eingestellt. Dann machen wir das hier zu, machen das hier zu und können dann hier auf Verbinden gehen und jetzt uns irgendwie mit einem offiziellen Server verbinden. Da sieht man, es gibt relativ viele. Der hier ist zum Beispiel frei. Und dann kann man jetzt hier schon sehen, naja, ich habe jetzt hier geklatscht. Und dann sieht man hier einen Ausschlag. Und wenn ich jetzt meine Kopfhörer anziehen würde, würde ich mich auch hören. Wenn das, wie gesagt, nicht der Fall ist, dann kann man hier auf die Einstellungen gehen, Asio-Geräte-Einstellungen und einfach hier die richtigen Ein- und Ausgänge aktivieren bzw. deaktivieren. Ich würde immer vorschlagen, nur einen Ausgang, nur einen Eingang, also in meinem Fall nur das Headphone für den Ausgang meines Kopfhörers und dieses Capture oder dieses Capture, je nachdem, welches Mikrofon besser klingt, auswählen. Dann kann man das hier zumachen dann hier auf Bearbeiten, äh, nee Ansicht gehen, mein Profil und stellt dann hier seinen Namen ein und wie man dann hier unten schön sehen kann, wird sich der Name verändern. Ich gebe jetzt hier mal das hier ein Instrument, würde ich meine Stimmlage einstellen und dann kann man hier auf Schließen gehen und dann kann man eigentlich schon los singen. Und das war's eigentlich. Ähm, einfach installieren, Soundkarte einrichten, verbinden mit dem Server und das war's. Weitere Informationen findet man natürlich auf der Jamulus-Webseite, jamulus.io. Hier an der Seite wird zum Beispiel beschrieben, was man nach der Installation alles so machen kann. Nochmal das Audio einrichten mit einem Link zu der Einrichtung des ähm, ASIO Treibers, ASIO 4 All. Dazu folgt noch ein Video von mir, ähm, etwas detaillierter. Und danach hier natürlich auch unten noch ein Link zur Community, wo man auch Fragen stellen kann, wenn irgendwas nicht klappt. Hier gibt es natürlich noch auch noch viele andere Seiten, die kann man sich angucken, vor allem wenn man vielleicht irgendwie einen Server selber betreiben möchte.